Uh-huh. Heute, überall Arschlöcher. Arschläche auf der Straße und Arschlöcher drin. Arschlöcher mit halbautomatischen Waffen und mit Regierungsverantwortung und mit wirtschaftlichen Interessen und mit zu wünschen übrig lassender Impulskontrolle überall Ohrschlöcher. Bäh, bäh, bäh, bäh. bäh, Ja, da kann einem schon schlecht werden. Man denkt an diese alten Sätze, dass man gar nicht so viel fressen kennt. War immer nur B und immer nur A, es bringt ja überhaupt gar nichts. Überraschliche. Manche die was tun. Was Geschissenes. Manche die sind nur beklagen. So wie ich. Bah, bah, bah, bah, bah. Leute zu spät reagieren. Leute übertrieben reagieren. Leute nicht einmal ignorieren, was eigentlich nicht zum Ignorieren ist. die Goschen halten. Leid das mal aufreißen. Leute die anderen erklären, wohin wir es das Maul aufreißen. Weiß, Überall Arschlecher! Aus tiefster Überzeugung den größten Stoß daherreden. Über ein Ohrschlag! Über ein Ohrschlag! Weih! weh, weg, Leute, die sich nichts zutrauen. Leute, die sich maßlos überschätzen. Und Leute, die ganz genau wissen, dass sie nichts drauf haben, aber wissen, dass sie trotzdem damit durchkommen. Ich war so solch eine Arschlöcher. Weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh. Das Loch ist natürlich genau dort, wo nix ist. Die Arschlöcher sind nix.